Ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert und heute kommt eine relativ späte Ausgabe, also zumindest für meine Verhältnisse und zwar vom Oktober 95. Ich persönlich nehme das ja so ein bisschen zeitmäßig begrenzt bei meinem Kanal, so bis zu der Nintendo 64 Zeit ungefähr und das stand da ja quasi kurz bevor. Aber da schauen wir einfach mal, man sieht hier schon vom Cover her. Eindeutig, das Design hat sich schon da über die Jahre so ein bisschen geändert. Ähm, die ganze Aufmachung ist anders. Das Titelbild hat jetzt nicht äh, das gesamte Bild hier. Hier haben wir hier so Zoom-In-Begriffe, First Look und so weiter. Also es ist schon ein bisschen so eher cooler auf Englisch und so weiter. Was sich sonst auch so verändert hat, werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Hauptthemen sind auf jeden Fall Super Mario World 2 Special und Tetris 2, Asterix und Obelix und Secret of Evermore herrlich, haben wir denke mal eine gute solide Auswahl auf jeden Fall, aber das ist natürlich gleich geblieben. Ne? Das ist so typisch 90er quietschbunt in die Fresse kann man schon fast sagen. Und da hatten sie wirklich mit diesen Wirbel hatten sie echt Spaß, ne? also gut ist natürlich einigermaßen gut lesbar, wobei hier mit dem grünen, ich zeige halt euch das mal so ein bisschen näher dran. also. Da ging auf jeden Fall Style über Lesbarkeit. Man kann es natürlich einigermaßen gut lesen, aber da vielleicht so eine weiße Schrift oder sowas wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Ja, ähm, mir ist übrigens schon aufgefallen, relativ dünne Ausgabe, 74 Seiten nur. Schauen wir mal, was sich da alles uns so bietet. Ja, hier haben wir natürlich hier prima äh, Donald in Mayu meldet. Dieses glaube ich, wie ist es gerade etwas in Fallen, super Spiel und hier Pinocchio, Wobei natürlich hier also vom Screenshot, guckt euch das mal an, also gute Qualität auch ist auch hier anders vorbei, Screenshots damals zu machen, das war ja gar nicht so einfach, weil man ja gar nicht so diese Programme dafür hatte und so weiter, ja, äh, ah, hier haben so kurze Updates, quasi das Kongs Quest sich äh, anscheinend geändert hatte, Ah, okay, das wusste ich auch noch nicht. T-Shirts, also hier ist so ein bisschen News-Seite auf jeden Fall. Neues vom Ultra 64. Ja, das angesprochene den Nintendo 64 hieß ja damals noch Ultra 64. Das war da natürlich auch eine kleine Nachricht wert. Mal gucken. Bla bla bla bla bla. Äh, Achso, das ist einfach. Ah, Okay, das ist hier quasi in der äh, Tokyo Messe erstmals gezeigt wird, was es tolles kann und so weiter. Wie gesagt, der Nintendo 64 ist leider äh, nicht so mein Expertengebiet. Damals war ich schon so längst in Richtung PC-Gaming unterwegs und äh, da hatte ich irgendwie mehr Wärme dran. Deswegen ist dieses System damals an mir komplett vorbeigegangen. Und ich bin der Meinung, dass ich dieses frühe 3D mit diesen extremen Nebeln und so weiter, sagen wir ehrlich, wenn ihr nicht damit selbst aufgewachsen seid, es ist einfach schlecht gealtert. Ist zumindest meine Meinung, aber hey, gut, aber nicht schlecht gealtert. Hoah, Mensch, Panda, Meister der Übergänge würde ich sagen, ist Super Mario World 2 Yoshi's Island. Ja, Super Mario World ist natürlich ein richtig, richtig heftiger Klassiker. Gleich zu Start vom Super Nintendo mit einer der besten Plattformer für das System rausgehauen. Das muss man auch erstmal schaffen. Und dann stand die natürlich vor der Schwierigkeit, okay, wir müssen einen zweiten Teil machen. Zweiter Teil. Ist okay. Machen wir. Aber wie sollen wir das noch toppen? Und da haben sie jetzt quasi absichtlich ein anderes Spielprinzip aufgegriffen und genau das finde ich, ist der richtige Weg gewesen. Was äh, viele vielleicht von euch gar nicht wissen, für die Grafik wurde der FX-Chip gebraucht. Ja, also dasselbe wie in Starwing und so weiter, nur dass es halt hier nicht so auf diese Polygonberechnung benutzt wurde, sondern halt wirklich auf die Grafik. Und im Prinzip, ihr steuert nämlich nicht Mario, ihr steuert den Yoshi. Die meisten von euch werden das Spiel natürlich kennen. Aber dadurch waren halt ganz andere Spielmechaniken, weil der Yoshi, der frisst halt die Gegner, ne? der legt dann die Eier und mit den Eiern werft er die dann kaputt. Und ihr müsst halt den Baby Mario zum Levelende bringen. Ja, wunderschönes Spiel, ähm, macht sehr, sehr viel Spaß. Ich mag den Grafikstil sehr. Ich persönlich finde sogar das Spiel besser als den Vorgänger. Aber das ist natürlich Geschmackssache, während halt Super Mario World natürlich... Eher so ein so ein klassisches Mario quasi ist nur natürlich hochgeputscht ist das hier halt ein so gesehen eigenes Spiel es hat zwar Mario im Namen aber es ist schon was eigenes und ähm, das finde ich halt einfach nicht schlecht und natürlich diese grafische Gestaltung mit diesem Comic-Look und so weiter das wird ja in Yoshi-Spielen heutzutage ja auch fortgeführt also jetzt das erschienene Spiel für die Switch mit, mit dieser Crafted World mit dieser äh, Pub optik und so weiter da haben wir halt hier so, so eine Comic-Optik und das ist einfach super gealtert. Also wenn man das heute noch spielt, wenn das heute so rausgekommen würde, vielleicht mit einer höheren Auflösung und sowas, klar, aber da würde jetzt keiner irgendwie sagen, oh, ist das Spiel hässlich oder ähnliches. Wunderbares Spiel mit verschiedenen Yoshis und auch verschiedene Spielweisen und alles. Ne? Hier, man, man sieht, dass kleine, kleine Minispielchen mit da drin waren. Das Einzige, was nur bei dem Spiel wirklich extrem nervt und ihr wisst wahrscheinlich schon jeder, der das Spiel gespielt hat, weiß, worauf ich jetzt so ein bisschen hinaus will, ist der Baby Mario. Und zwar, wenn er getroffen wird, dann wird er quasi in so einer Blase, schwebt er hoch und er macht dann, sagen wir mal sehr dezent darauf aufmerksam, dass er ihn vielleicht wieder einsammeln sollte und dieses Boah, das ist glaube ich wirklich hier in, in Bein und Mark gegangen und äh, das ist wirklich sehr nervig. Das hätten sie vielleicht so vom Ton her etwas runterbrechen sollen, sage ich mal. Aber hey, wie man sieht, auch verschiedene Yoshi-Formen ist, ist hier auf jeden Fall für sehr, sehr viel Abwechslung gesorgt. Und hier ist mal wieder... Sie haben speziell Special drauf geschrieben, ja, das halten sie hier auf jeden Fall, wobei natürlich hier auch so dieses Grundkonzept vom Club Nintendo, dass sie sich hier halt Level rausnehmen und dementsprechend erklären, hier, äh, da müsst ihr das machen, da könnt ihr das machen und äh, das bedeutet das und das, daran kann man natürlich auch ein Spiel wirklich mit am besten erklären, ne? also das ziehen sie durch und das ist auch gut so, würde ich sagen. Ja. Donkey Kong Country 2. Mensch, also die Ausgabe hier, die haut ja eine gute Sache nach der anderen rein. Für mich persönlich vielleicht der... Beste Donkey Kong Country Teil. Auch das ist natürlich Geschmackssache. Damals habe ich allerdings nur den ersten Teil gespielt, den zweiten und den dritten nicht. Der dritte, der ist ja, das ist ja fast schon so allgemeiner Konsens, dass der vielleicht so der schlechteste von den Teilen ist. Ich mag hier ganz gerne die Didi Kong. Die spielt sich sehr, sehr elegant, weil die ja diesen Topf hat und damit man halt so kurze Zeit schweben kann und so weiter. Sowas mag ich in solchen Spielen immer sehr, sehr gerne. Ja, was gibt es Neues? Didi und Dixi gibt es Neues und Ansonsten hat sie es natürlich schon relativ nah an den Vorgänger gehalten, aber das ist ja nichts Schlechtes, weil das Spiel war ja schon verdammt gut und es hat es halt so etwas im Detail verbessert. Man hat da den anderen Spielcharakter, man hat wie immer natürlich die Tierbegleiter und so weiter. Und der grafische Stil, ich weiß gar nicht, ob der noch aufgebohrt wurde, aber es war ja eigentlich fast nicht nötig, sage ich mal. Also das Spiel, gut, diese, diese vorgerenderte Optik, die hat natürlich einen gewissen Stil, den muss man mögen, muss man nicht mögen. Damals war es wirklich revolutionär, dass ein Spiel so gut aussehen konnte und das auch auf dem Super Nintendo. Das war richtig, richtig krass und äh, es, wie man sieht, ist hier alles sehr detailliert gestaltet und so weiter. Also da hat Rare was richtig, richtig Geiles rausgehauen, aber... Ja, nur vier Seiten. Ich bin überrascht, aber hey, gut, reicht ja auch. Also, hier wird im Prinzip nur mal kurz vorgestellt, hey, was es Neues und eine kurze Übersicht, was für Welten es gibt und so weiter. Äh, wunder, wunderschön. Auch wenn man hier diesen Detail gerade an, sich anschaut, da wurde sich einfach Mühe gegeben. Ne? Ja, Secret of Evermore, das habe ich damals glaube ich sogar gespielt, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also ich habe zumindest keine riesen Erinnerungen dran und ich scheue mich immer so ein bisschen diese alten Nintendo RPGs für den Super Nintendo etwas nachzuholen, auch so Tests zu machen, weil die einfach so ewig lange brauchen, bis man sich da reingefuchst hat und man, man da reingespielt hat. Ich finde den Stil aber nicht schlecht, weil der so allgemein etwas düster ist. Ich glaube, ich habe da mal reingespielt. Ich habe da reingespielt, oder? Habe ich da nicht einen Stream gemacht? Boah, Panda. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich das quasi gestreamt hatte oder einfach so reingespielt habe. Aber es ist halt, von vor der ganzen Aufmachung ist es halt ja, schon eher düsterer und ein bisschen erwachsener. Obwohl natürlich, wie ihr seht, ihr habt den... Ich schreibe euch mal auch hier den Screenshot mal äh, ran. Wie man sieht, ihr spielt halt wie immer das Kind natürlich oder den, den jungen Erwachsenen als Helden. Ähm, ist halt sehr, sehr schön, wobei äh, das Kampfsystem war meiner Meinung nach, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, halt direkt so eher so an Secret of Mana angelegt. Und ihr hattet ja diesen Begleiterhund, glaube ich, ne? der euch denn geholfen hat. Ich habe da echt keine riesen Erinnerung, aber wie, wie ihr seht, äh, hat das wirklich schon einen eher düsteren Stil. Und das gefällt mir eigentlich. Ich musste auf jeden Fall mal mal Zeit investieren und da mal ein bisschen länger reinzuzocken. Ähm Waffentiming und sowas scheint wichtig zu sein. Natürlich diese Fenster, gute alte Ringmenü, ne. Das hat sie ja Secret of Mana äh, reingebracht und äh, wird natürlich auch entsprechend immer durchgezogen. Aber hey, never change the running system. Auch hier, wie sich der Begleiter verhalten soll, ob er eher aggressiv oder eher suchend heißt es da, sich verhalten soll. Finde ich nicht verkehrt. Das war ja schon mal Secret of Mana. Da sehen man wir mal, wie, wie sehr diese Secret of Mana standards für dieses ganze genre auf den super nintendo ja etabliert hat und das wird natürlich auch alles eingehalten ne? also finde ich schon eine schöne sache auf jeden fall ja tetris 2 ja ganz ehrlich ob es das wirklich gebraucht hätte, ich weiß es nicht. Also Tetris ist ja schon eigentlich fast im Begriff des perfekten Spieles. Ich habe ja mal die Gameboy-Version getestet, aber ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen her. Und so ganz krass ehrlich gesagt sind meine Erinnerungen gar nicht. Ich meine, das war quasi Tetris nur mit Farben halt. Ne? Also dass die Farben entsprechend auch eine Bedeutung haben und dass man die kombinieren musste. Ich bin mir aber gerade gar nicht echt so gar nicht sicher. <lacht> aber da sieht man mal, wie wenig Eindruck das Spiel in mir ne, äh, hinterbracht hat. Aber ich meine, das waren halt nur, dass man halt die entsprechenden Farben kombinieren musste. Das war auf dem Gameboy Boy natürlich ja, toll. Sie sagen hier Doppelschlag, NES und Gameboy. Gut, NES haben wir die Farben und bei Gameboy zeigen sie dann quasi eine Aufnahme von dem Super Gameboy, wo es auch in Farbe ist. Ah, wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller gewesen, auch das originale Schwarz-Weiß, sage ich mal, zu zeigen. Aber hey, ne, man muss ja nicht äh, immer äh, das... War wahrscheinlich dann einfacher für die zu capture, nehme ich mal an, oder ähnliches, keine Ahnung. Ja, es gab dann halt sowas wie blinkende Blöcke und feste Blöcke und sowas, worum man quasi drumherum kombinieren muss. Ja, Kettenreaktionen kann man machen und so weiter, bla bla. Aber ganz ehrlich, warum da dieser Tetris-Name für rausgeholt werden musste, okay, wahrscheinlich diese Art Puzzle, Puzzler mit verschiedenen hundertfallenen Steinen und sowas. Man sieht hier, Dr. Mario ist also so gesehen eine Art oder äh, Entschuldigung, Mario und Yoshis bin ich jetzt gegen das Stativ. Gekommen Gottes Willen. Ähm, ja. Ob es Tetris 2 ist, ich weiß es nicht. Die hat wahrscheinlich die, die Namensrechte und äh, jo, wir müssen irgendwie das Spiel vermarkten für dieses Puzzle-Spiel. Und hey, naja gut, ist okay, aber Tetris gefiel gefällt mir auch gerade wegen seiner Einfachheit einfach besser. Das haben wir hier Missile Command. Für den Game Boy. Ja, Missile Command ist doch so ein alter arcade klassiker aus den 80ern, ne? wo man hier dann quasi diese herunterkommenden Raketen dann quasi abschießen muss. Ah, okay, Arcade Classic, okay. <lacht> ich sollte vielleicht nicht nur hier den einen Titel lesen. Ja, das war natürlich auch immer sehr beliebt, so quasi alte Arcade-Spiele für den Game Boy quasi zu verwursten. Bietet sich ja auch an der Game Boy hat zwar nicht so unbedingt die große Leistung, aber aber kann sowas natürlich ganz gut darstellen, ja Missile Command und äh, ja, Asteroids scheint dabei gewesen zu sein, ja Missile Command, wie gesagt, da habt ihr diese festen Schieß- oder Flakstationen, keine Ahnung, wie man die großartig nennen will und es kommen halt hier diese Raketen runter, das sieht ja an diesen Strichen, Und die müsst ihr halt dann abschießen, ähm, Asteroids dürften auch die meisten kennen, ihr fliegt halt mit dem Schiff quasi auf einem Bildschirm rum und müssen halt Asteroiden, wie der Name schon sagt, abballern und die werden halt, die zerteilen sich dann, also wenn ihr einen großen Asteroid habt, und ihr den kaputt schießt, dann kommen da zwei kleine raus und so weiter und so weiter. Hier müsst ihr natürlich auch ein bisschen mit dem Schub arbeiten und äh, auch mal entgegensteuern und gegenbremsen und so weiter. Ja, ähm, ganz ehrlich, ich persönlich habe nie diese Faszination dieser sehr, sehr einfachen Arcade-Titel dieser frühen, irgendwie, weiß nicht, also das, ich bin da vielleicht die Generation danach, die sind mir so auf Dauer zu einfach irgendwie. Hm. Aber okay, gut, sowas gab es natürlich auch. Ja, Mickey Mouse 5 Zauberstäbe. Ha, ganz ehrlich, da habe ich das noch nie gespielt. Das scheint aber wie so ein typischer Action-Puzzler zu sein, der mit Mickey Mouse an sich wie immer nichts zu tun hat. Ähm, ja, ne? Da werde ich sicherlich irgendwann mal drüber stolpern, irgendwann mal reinspielen. Aber groß was dazu sagen, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich. Äh, jo, ich schätze mal, man muss den Zauberstab irgendwie Blöcke hin und her zaubern, nehme ich mal fast an. Aber keine Gewehr. Ho, also hör mal, wir sind eh in den 90ern. Fukuhila ist eindeutig noch angesagt, würde ich sagen. Ne? Sehr schön. <lacht> Ah, jetzt hat das eine Gesicht fokussiert, es wird da irgendwie viel zu hell. Mal gucken. Ich hoffe, es geht jetzt trotzdem mit der Belichtung. Gut. Das alte Gesichtserkennungsproblem, ich hätte das natürlich vielleicht äh, ausstellen sollen für diese Folge, aber hey, Technikprofi Panda, hey, <lacht> das ist äh, typische Tipps und Tricks, Kid Clown in Crazy Chase, Uni Ready Legend of Zelda, jo, passt haben wir das Poster, Asterix und Obelix, ja, hat man schon schlimmere Poster, würde ich sagen. Ach, Hotline, Fragen zu eurem Lieblingsspiel, dann ruft die an die Hotline. Gibt es die Hotline eigentlich heutzutage immer noch? Wahrscheinlich nicht. Ne? Im Zeiten des Internets, da guckt man schnell auf YouTube oder Google und kriegt man kostenfrei und schneller wahrscheinlich die, die besten Antworten. Aber es ist mal schön, dass wir hier so quasi so ein best of quasi äh, sagen, was wahrscheinlich oft gefragt wurde oder ähnliches. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Two Lies, Pac-Man 2, alles vernünftige Spiele. Ja. Asterix und Obelix ist auf jeden Fall ein sehr schöner, solides Spiel. Auf jeden Fall ein Plattformer habe ich ja von den gibt es auch noch einen Nachfolger von habe ich schon bei beiden Tests gemacht. Das orientiert sich, wie das richtig im Kopf habe, ach, gar nicht Asterix und Obelix. Das ist schon der zweite Teil. Der erste Teil war nur Asterix, glaube ich. Also orientiert sich natürlich so eher so an Super Mario, also dieser klassischen Plattformer-Folge -Re oder Regel. Ähm, begebenheiten so mein gott <lacht> manchmal kriege ich man mich nicht auf die richtigen worte entschuldigt bitte ja ähm, macht sehr viel spaß hat ist sehr abwechslungsreich hat sehr abwechslungsreiche ja, level man reist dann durch die welt hier hinweg hat man hat man glaube auch wo man quasi auch über schneeberge kommt weil ich das richtig im kopf habe über den fluss und so weiter sehr abwechslungsreich macht spaß auf jeden fall ist durchaus solider Leicht überschädlicher Plattformer, also zum, zum besten Besten reicht es natürlich nicht ganz, also im Sinne von Mario und so weiter, aber ist durchaus kompetent, was es umsetzt, sage ich mal. Ja, Donkey Kong Land. Da scheint aber jetzt eher so nicht in Richtung Erstvorstellung zu gehen, genauso wie hier bei Asterix und Obelix, sondern eher so von wegen hier, das sind die Level und so könnt ihr navigieren. Ja, bei Donkey Kong Land, da scheinen sich ja die Geister so ein bisschen. Ich finde, dieser Stil vom Super Nintendo wurde versucht hier auf, das, auf den Game Boy zu portieren, mit dieser vorgerinnerten Grafik. Aber das wird sehr, sehr schnell sehr krümelig auf den Game Boy. Also da hätten sie sich vielleicht denn nicht ganz so sehr an den Stil halten sollen. Ähm, der dritte Teil, da... ist äh, ist etwas besser, da habe ich auch schon einen Test zu gemacht, da ist das nicht ganz so krümelig. Da haben sie sich bewusst dazu entschieden, so ein bisschen weniger Details äh, einzubauen und genau das war eigentlich auch die richtige Entscheidung. Hier wurde einfach zu viel versucht, sage ich mal, ne? und das bekommt halt äh, diesen krümeligen Bildschirm nicht sehr gut. Wie man hier sieht, jetzt mal nur mal als Beispiel, das, diesen Screenshot hier. Ne? hier. Pop, pop, pop. Seht ihr auf den ersten Blick, wo der Held ist? Nicht unbedingt, oder? Das ist irgendwie so dunkel in dunkel in dunkel. Und ähm, ein Spiel muss halt schnell lesbar sein, finde ich. Ja, äh, Special, man spricht Siegel. Das scheint hier Secret of Evermore noch ein bisschen zu sein. Ach, mit den äh, Entwicklern wahrscheinlich ein kurzes Interview. Gar nicht so verkehrt. Die haben gar keinen Comic dazu gehabt. Ne? Gab es die hier? Sag bloß die Comics, die kamen raus. Okay, hier von wegen, ich möchte hier gerne abonnieren. Wie teuer war das denn damals? Haben wir hier irgendwie sowas? Ja, man muss es natürlich ab 18 sein. Ihr habt die Macht. Ah, hier. Äh, ba, ba, ba, ba. 29,95 Euro, 3, dd äh, D-Mark natürlich, nicht Euro, Gottes Willen, man ist schon so ein, <lacht> so ein Euro Eingetaktik. Einge 3 Mark äh, Nachnamegebühr, aber, aber man bekommt äh, die Donkey Kong Jams natürlich cool mit Z geschrieben, ne? weil 90er bekommt man dazu und 6 Ausgaben Club Nintendo, ich glaube das ist wahrscheinlich ein Jahresabo, oder, ne, abspielbar auf jedem CD Player, ne ist wichtig eine audio cd die abspielbar ist auf jedem cd player <lacht> ähm, wir haben zwei monatlichen rhythmus erschien das denn damals Ja, für 30 mark ging es eigentlich noch ne? aber damals hat man es ja noch also ganz ganz früh hat man es ja noch kostenlos bekommen ja schöne selbstgezeichnete viele kirbys durchaus einige kompetente stücke dabei sage ich mal ja kirby stream werden zwei ich weiß auch nicht, wann diese Folge hier erscheint. Das habe ich auch jetzt letztens erst gespielt ähm, und einen Test dazu gemacht. Scheint auch wieder keine Erstvorstellung zu sein, weil das ist ja schon die zweite Welt hier. Finde ich ein sehr, sehr schönes Spiel. Also Kirby land 1 ist ja schon ein sehr, sehr schönes Spiel. Natürlich dieser typische Kirby Charme und so weiter. Der ist natürlich klasse. Das muss ich euch nicht erzählen. Aber das nimmt quasi dieses Spielprinzip und verfeinert das noch etwas. Also im ersten Teil, das war wirklich nur auf die Basics beschränkt. Und erstens NES Teil Kirby's Adventure hieß es, glaube ich, ne? wenn ich das richtig im Kopf habe. Da gab es ja solche Sachen wie zum Beispiel Kirby saugt die Gegner ein und übernimmt die Fähigkeiten. Das wurde dann auch hier eingeführt und was natürlich hier noch als besonders, äh, hier sieht man es auch an den verschiedenen Figuren, ist, dass ihr auch teilweise quasi als Power-Ups diese Tierhelfer bekommen habt. Wenn ihr den natürlich ein bisschen getroffen wurde, dann habt ihr die verloren, aber zum Beispiel hier könnt ihr dann halt durch die Level fliegen, mit, den, äh, mit dem Vogel oder mit, mit der Eule ist es wahrscheinlich, oder halt besser schwimmen mit dem Fisch und äh, die befindet ihr quasi in einer bestimmten Welt und wenn diese Welt natürlich zum Beispiel eher wasserorientiert ist, dann findet ihr da logischerweise den Fisch und könnt es damit dann halt einfacher lösen. Für eine schöne Idee, setzt überall noch ein bisschen was drauf, ist wirklich einer der besten Plattformer für das System, eindeutig. Da gibt es aber glaube ich keine zwei Meinungen. Aber hey, wir haben doch ein Comic. Das haben sie jetzt zum Schluss versteckt anscheinend. Hm, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber hey, wie immer, Marius Picross ist das Thema. Ihr könnt die Pause-Taste drücken, wenn es euch interessiert und ihr es lesen wollt. Hammer. Und dann noch die zweite Seite. habt das schön gelesen. Sehr schön. BEMA, grafischer Stil finde ich sehr schön. Ach, und hier haben wir natürlich Marius Picross. Finde ich ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich habe es ja schon mal erzählt. Ich äh, glaube, es gab ja schon mal den Club Nintendo Ausgabe, was das als Titelthema hatte. Finde ich ein sehr, sehr, sehr, sehr interessantes Puzzlespiel. Ich war ja damals oder schon, ich war lange immer so ein bisschen abgeschreckt, weil auf den ersten Blick sieht das so komplex aus. Ne? Da stehen so viele Zahlen, und hat man hier irgendwelche Reihen und so weiter. Da haben wir haben sich aber mal mit diesen Mechaniken beschäftigt und sich da so ein ein bisschen reinfuchs, sage ich mal, dann ist das echt ein anspruchsvolles und befriedigendes Puzzlespiel, was mal nicht von, ist nach Motto, Blöcke kombinieren oder Blöcke fallen runter und ihr müsst sie kombinieren und verschiedene Farben und so weiter. Das ist mal was angenehm anderes und dass das gemacht wurde, ist echt schön. Ha, hier haben sie noch Illusion of Time, sehr, sehr schönes Spiel, das hatte ich damals sogar, fand ich sehr interessant, weil auch da diese drei verschiedene Figuren habt und so weiter, habe ich damals aber nicht durchgespielt eigentlich schade, weil das von der Grundthematik und was ist das gar nicht so schlecht weil das ja auch so diese, diese realweltlichen Vorlagen hat, also es gibt so die Maya-Stadt und so weiter das war halt schon mal nicht schlecht, dass das natürlich schon so gesehen eine Fantasy-Welt ist, aber natürlich von der realen Welt inspiriert und das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ja, Asterix und Obelix, die Super Nintendo-Version die habe ich nicht gespielt, aber ich schätze mal, die wird eh nicht kompetent sein für die Gameboy-Version nehme ich mal an. Also hier zum Schluss, das scheint hier eher so ein bisschen die Tipps- und Tricks-Abteilung zu sein auch wenn sie es nicht so genannt haben, aber hier ist eine Komplettlösung, weil hier im sagen sie hier, da und da muss lang, im Zweifel werden das wahrscheinlich sogar Auszüge aus dem Spieleberater damals gewesen sein, gehe ich mal von aus und hier quasi so ähnlich hier, ist ein bisschen Showcase, ne? von wegen hey, so könnt ihr es lösen und natürlich die, die das Spiel nicht haben, hey, guckt mal, was euch hier Tolles erwartet. Ne? Wunderbar, sind wir schon fast zum Schluss, würde ich sagen. Äh, Profi-Check, ja, lieber Markus, du guckst da sehr, sehr motiviert. Laser Charts, Link's Awakening, Game Boy, Donkey Kong Land, nee, Kirby Land 2, Mario Land, sehr schön, Mystic Quest, hält sich seit Jahren, ne? Weil man bedenkt, dass das ja eines dieser ganz frühen Titel war, hält sich sehr solide. Äh, Donkey Kong, Marius Picross, Asterix und Obelix, Super Mario Land, kein Super Mario Land 2? Hm. Da bin ich jetzt etwas verwirrt, weil das ist für mich persönlich so das beste Game-Plattformer-Spiel, äh, aber hey. Ja, Super Nintendo, äh, gleich natürlich Yoshi's World, dann Donkey Kong Country, Legend of Zelda, Secret of Mana, Illusion of Time, Super Mario Kart, Asterix und Obelix, dann erst Super Metroid, Earthworm Jim und die Schlümpfe. Hm. Ja gut, also Super Metroid müsste jetzt meiner Meinung nach jedenfalls über Asterix und Obelix sein, aber hey, wie neutral das ist und so weiter... Manchmal stürzen diese Leute sich wahrscheinlich auch einfach auf die neuen Sachen, ne? Ja, und dann Kreuzworträtsel und dann sind wir durch, würde ich sagen. Hier nochmal Donkey Kong Land als Anzeige und dann sind wir schon wieder durch. Das war die Ausgabe 595 vom Oktober. Wie immer war es mir ein Fest mit euch, dieses Magazin durchzublättern und so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut!